Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Wir müssen ja zum Vipern-Tempel. Viper, Viper Und mir sicher, dass er da ist. Der Star der Schlangen. Muss er sein. Ich habe ja schlangen Schlangenwappen-Shirt. Perfekt. Das ist <lacht> Sicher nicht der Tempel reingegangen wird. Das ist schnell gegangen. Ein Tempel. Gehen wir da rein. Ist irgendwas gestorben? Da, ja, da? Ja, gar genau, den Buff da. Zerstört den Schlangen, oder da im Tempel der Clown. Weibern. Haben wir den verpasst irgendwo? Naja, was ist das da? Eigentlich ein Ding. Da drüben, also eigentlich hätte er da drüben sein müssen, ja? Aber ich bin da in der Ecke dreimal hin und her gelaufen. <lacht> oh ja, da da ist er. Ah, als ob. Den musst du aber auch auf der Map mal sehen. Like how? Der Feuerbogen macht Ich bin vor... Ich bin, ich ich bin, ich bin ganz weg gesagt, Eigentlich muss ich nur auf K stehen bleiben. Alter, der hat den... ...den guten Unterblick... ...dass What? Jetzt ist da noch ein besserer Bogen. Yo. Das ist der Temp... Alter, der Schlange, Alter. Alter, mein, ich bin über Logan <lacht> <lacht> <lacht> und der Boss of Read it gehabt. Hahaha! Report einfach. Und schreibe eine, der Selten ist zu so strong. Balance Bruce. Na Spaß. Jetzt <lacht> ein <lacht> Viper-Amulett. 10 Leben, 10 Mana, Giftwiderstand. Das ist actually gar nicht bad. Aber es ist halt auch nicht wirklich bad Das was ich da haben. Was schauen wir jetzt da? Na, ist immer gleich. dann. Nimm ihn den. Ich kann nicht noch mehr tragen. So wieder wieder. Komplett Müll immer. mal. Junge! Jawohl. Junge. Ich hab den Junge. da kaputt gemacht Nice! Habt ihr jetzt die zweite Quest fertig? Ja, wahrscheinlich. Das, das, nice. ist die, das ist die dritte. Oh, das ist schon die dritte. Ja, aber die zweite haben wir noch nicht. Die zweite haben sie geskippt. Nein, das ist so gemacht auf der Map irgendwie. That makes no fucking sense, aber okay. <lacht> ich akzeptiere <lacht> es, was macht uns da irgendwo. Jawohl das Fiepern Amulett das Fiebern. ihr tragt Fiebern, ist in Wahrheit Fiebern. die Spitze eines horadrim Horadrimsstaats als ob das die Spitze ja, wäre ihr besitzt eine wunderbare Gabe seltene und kostbare Artefakte ich hab habe das Amulett gerade natürlich braucht ihr das einen Amulett ausgewählt um schaft und spitze zu verbinden hey da würden wir mal amulett ich habe aufziehen. Mit Fürst Jerin gesprochen ich glaube und übrigens eigentlich schon etwas alle von den mehr, den und mehr in kuffregung versetzt also Ihr solltet noch einmal versuchen, ja, der, mit ihm der, zu reden. Der, der wenn er euch immer noch ein, nicht ins Vertrauen ziehen will, beweist ihm Wolf, noch mehr, dass ihr schönen... würdig seid. Soweit da muss man, ich weiß. Wenn die, die, die Quests in derart weitermache, die Brücke bauen, gehen, die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. <lacht> Bleibt ein Weiche. Wie kann ich euch helfen? Also, und zwar auch nur, wenn es danach kam, weil ich will einfach nur den See haben. 8 bis 18 großes Zepter. Der ist ziemlich gut. Ich denke übrigens, der, der, der Weg ist vermutlich, dass zwei von uns auf die Werkzeuge starten und mal einen Umkreis vom Dorf hardcore wegfahren und der dritte auf das Villager-Ding farmt und gleich mal anfangen, ein paar Gegnermaterialien zu sammeln. Auf ah, das Spiel durchgespielt. <lacht> Was für viel Spiel. Da ist in den jetzt ein Staub unten, wie ein Amulett eine tun oder so. Ja. Ich hoffe, Alter, dass ich das Amulett kriege. Parat oh, mit Staub, richtig OP. Okay. Nice. Jetzt ist mein Amulett weg. Bringt den Stab zu Tal Grab. Wo ist denn das? Das ist eine gute Frage. Ja, aber was wollte er von uns? Wir haben die dritte Mission geschafft jetzt. Aber wenn man jetzt eine Mission mehr kriegt, sprecht mit Drogen an, das wurde glaube ich der. Oder? Warte, kann ich eigentlich so machen. Oh, auch nicht. Er hat aber was anderes gesagt, wenn du mich fragst. Mit diesem Horadrim-Würfel habt ihr einen wahren Schatz in eurem Besitz. Er hat nämlich gesagt... Diablo nähert sich sein... Ausgezeichnet! Ihr habt einen Horadrim-Stab. Nehmt ihn mit in Talrashas Gruft. Findet in der Gruft die Kammer, deren What ist wurscht. Mein Mann hat er gesagt, wir müssen wir sind schon die unten gehen. Zu ihm. Ja. Mhm. Aber anscheinend nicht. Schaut auch nicht. Ich habe die alten Aufzeichnungen studiert, um den Standort von Tal Raschers Grab zu finden. Das Grab selbst habe ich zwar nicht gefunden, aber ich habe einen guten Hinweis für euch. Horason, der große Geisterbeschwörer der Viseré, hat hier irgendwo seine geheime Zuflucht gebaut. Er war ein mächtiger Zauberer und hielt Dämonen als Sklaven in seiner Zuflucht. Auch große Ereignisse behielt er im Auge, beispielsweise Baals Gefangenschaft in Tal Raschers Gruft. Wenn ihr Horasons Zuflucht finden würdet, könntet ihr dort gewiss einen Hinweis auf die Lage des Grabes finden. Obwohl ich bezweifle, dass Horazon noch am Leben ist, müsst ihr vorsichtig zu Werke gehen. Man kann unmöglich sagen, was euch im Inneren erwartet. Als ich mit Fürst Serin darüber sprach, bat er, dass ich euch zu ihm schicke. Vielleicht kennt er einen geheimen Eingang oder dergleichen. Ja, da davon so geredet. Ich glaube, das habe ich vorher gelesen. Ich habe gedacht, das ist der da unten, aber der Hast nur so gleich. Der Hast einfach steht er genau drüber. Nein, Als der Ärger hier anfing, hatte ich den verängstigten Haremsgilden gestattet, in meinen sicheren Palast zu kommen. Alles war bestens. Bis eines Nachts Schreie aus dem Harem die Treppen heraufhalten. Meine Wachen eilten hinzu und sahen, dass die armen Mädchen von gnadenlosen Dämonen abgeschlachtet wurden. Meine tapferen Wachen versuchten, die Dämonen in die geheimnisvolle Spalte zurückzudrängen, aus der sie gekommen waren. Seither kämpfen meine Männer einen aussichtslosen Kampf. Immerzu kommen Dämonen Instant aus der Spalte Boss in den Palast. Nice. Schließlich heuerte ich Griez und seine Söldner an, damit ja, sie mir was? helfen, den Rest meiner schönen Stadt zu beschützen. Drognan glaubt, dass die geheime Zuflucht unter diesem Palast begraben liegt, da Ludgolain auf einer alten Festung der Visirei erbaut wurde. Mein Palast steht euch jetzt offen. Passt auf euch auf. <lacht> Er hat uns jetzt den Ballast aufgemacht. Und andererseits müssen wir zum Tal und Rasches Grab gehen. Aber wenn du mich fragst, will ich jetzt da jetzt dahin laufen. Haltet euch von Ärger fern! Oder was sagst du? Hm, was? Mhm. Ich will dahin laufen. Zum Harem. Ich auch. Sehr cool. Oh, Harlem klingt immer positiv. Oder? Wo willst du hinlaufen? Die um Rom und Harem. Da, ich bin jetzt wahr? Halt for real. Ich bin ein Bestiade, da das ist er da, da unten drinnen, alles klar. Jetzt machen wir ihn eh nur sauber, dass wir Geld dafür geben. Blast. Temp 1. We have a few different 1. Or this? Or this. Da! So. Verlasskeller hier. Na, no, hare! Okay, Verlasskeller ist dann hier nicht, dann geht's tief, vorbei weh. Okay? Ja sag ja, wir müssen wieder angefunden. Mhm. Und da geht's auch. Ich komm sogar gar nicht um mich. Tja, doch, da könnten wir oben gehen ja? Oder wir gehen Oha, geil, wieder der Kreis. Die viel ich muss du noch bringen. Um, ich hab vorne den ersten trinken müssen, war nur weil da Party ist. Neue Fähigkeit. Machen mit der Beat. Neue Fähigkeit. Reinigung. Jetzt haben wir noch mehr Heal, oder? Oh, Nein, haben wir nicht. Aber es ist immer reduziert, die Dauer dann Das ist sehr gut Ich hätte oben, oben gehen sollen, ne? Mhm. <lacht> da ist aber ein Last Keller, ja dann gehen wir da oben, oder? Ich oben. Ja. Jao! Oh. Da ist einfach Big Daddy! Der hat einen Betäubungsangriff, lol. Er darf er so einen ganzen Baum mit. Da so geht's einfach wieder hoch Wie viel Etagen hat er in seinem Ballast Wenn der Körler schon zwei Etagen hat Oh ja ich bin wieder aufgegangen das ist der andere Abgang gewesen. Mhm. Hier okay, wir noch schnell ein bisschen. <lacht> Einmal kurz ein bisschen ziehen, gell? Und da also ist einfach. Feierleisure brauchst du. Ich renne einfach weg. Unsere <lacht> seltenen und so weiter regeln einfach auch so arg. <lacht> Recht. Oha, er sagt's einfach. Das hat wirklich einer ein bisschen zurück, gell? Nice. So Ebene 2 glaub's wie viel für... Keller-Ebenen hat er noch immer? 12. Mädchen. <lacht> ha, jetzt fangst du auch schon damit an. Ja. Yeah. Das ist. Das färbt ab, wenn du das 17 Mal am Tag sagst. Oh, wo wo wo Oh, wo oh, wo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ich bin nur irgendwie... da ist alles grün. Yeah, boy. Ich glaube ehrlich gesagt, dass nicht mehr ich gerade angefangen habe damit. Imagine. Ich glaube, Anfang hat er da, Oder ich habe angefangen. Es ist auf mal ein Valorant entstanden. Ich weiß nicht, wer das war. Nicht ja, moin. Das war einfach ein Boss. Die sind ziemlich strong mittlerweile. Akt 3 gehen wir wieder rein und ich schreibe wieder. Wenn du in Akt 3 reinkommst, das ist das. <lacht> das müssen wir heute rausfinden. Jetzt müssen wir noch spülen, Kaffee hole ich gleich. Auch oh, heute weißt du noch stimmt auch ja, oh wieder. Mann. Mann. Ja, für Akt 1 haben wir ungefähr 4 St Stunden braucht, glaube ich Vielleicht 5 Ich glaube den Dicken, da auch nur nicht zuschlagen lassen. Oh, der, der ist gerade zu Eis verwandelt worden. Oha. Passt, <lacht> hätte jetzt also den tief buff wenn es überhaupt geben würde. Ich glaube, das gibt mir nicht da. Die Aura. Da müsste ihr jetzt also jedes Mal zu der Aura umtun, aber dann haben wir wieder keinen Kill. Das ist immer das Gleiche. Also, wir healen einfach das ist Ja. Wenn du davon healen magst. Ja. Even <lacht> <in the road. lacht> Alles klar. Hohe da. Das Wichtigste ist da. Einfach schön ruhig bleiben, weil der Heal regt schon. Ja nee, wenn man die zumacht. Ab geht's zu. Evil 3. Yes, yes, yes, yes, yes. Das muss ja Speedrun werden. Akt 3, willkommen. Ja! Es ist eh klar, dass das jetzt Blitz ist, was kommt das nächste Kälte. Der Blitz-Ding hätte ich sogar. Aber wieso soll den Resistenz Buff in meine tun? Ja. Champion Tölplayer Träger. Hellfeld besser so. gesagt. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich Wurfmesser. Ich kann nicht noch mehr tragen. Jo. Ich bin wieder rauf, ne? Und wieder runter. <lacht> Immer diese Lowing-Zeiten. <lacht> <lacht> so mal Nummer 1 Ich bin ja mitten drinnen im Türkenkreis. Das ist auch der Ticket-Boss, der macht so viel Damage. Möglicherweise ist das die letzte Raum. Aus also, immer so an. Jo. Ich kann nicht noch mehr tragen. Hey, der hat nichts droppt? Ich hab noch in dem geschon. Wo ist der zweite? Der rennt die ganze Zeit weg von dir. Ich bin überladen. Ach ja? Ich bin überladen. Ich weiß nicht. Ja, Wo ist noch ein Mana? Was fliegt da unter bei uns? Siehst du das? das ich sehe genau das, was ich mir gedacht habe. Jedes Mal, wenn ich das sehe, ist es für Assassin. Wo müssen wir denn hin? Da ist das die Sieg schon. Ja, moin, was ist das? Portal? Wieso ist der Portal? In seinem Keller? Auf noch ein bisschen zu Sicherheit. Ja, das war's auch hier weitgehend. Das ist was? Niemand. Ich hab's gerade aktiviert. Boah. Was? Dies ist gewiss das Erzeugnis eines kranken Geistes. Oh. Danke fürs Zuschauen, falls euch Diablo 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal.